PC-Tipps, die du noch nicht kennst, Part 1 Du weißt sicher schon, dass du mit der Tastenkombination STRG plus C einen markierten Text kopieren kannst und mit STRG V kannst du diesen wieder einfügen. Wenn du jetzt allerdings etwas Neues kopierst, hast du mit STRG V keinen Zugriff mehr auf deine alten Zwischenablagen. Drückst du aber die Windows-Taste plus V, öffnet sich ein Fenster mit allen alten Zwischenablagen.